Insgesamt werden mit der Romanowski-Roulette-Strategie 32 roulette abgedeckt. Damit liegt beim französischen bzw. europäischen Roulette mit nur einer Zero bei jedem Wurf eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 86,5% zugrunde, die bei einem amerikanischen roulette mit Doppelsero auf 84,2% spürbar fällt. Schon bei einer moderaten Standardabweichung vom mathematischen Erwartungswert mit nur drei Sigma werden an roulette mit nur einer Zero in zehn Würfen nicht mehr die im normalen Verlauf zu erwartenden 8 oder 9 Treffer erzielt, sondern nur noch fünf, was einen beträchtlichen Verlust von 35 Stücken zur Folge hat und damit die die mentale Stabilität des Spielers auf eine harte Probe stellt. Jederzeit kann die Spielsituation eintreten, dass man siebenmal in Folge verliert und dadurch in wenigen Minuten 56 Stücke, die erst einmal mit 56 Treffern wieder aufgeholt werden müssen und während dieser Zeit darf nicht erneut eine Pechträne auftreten, weil das Aufholen der Verluste sonst nämlich der Aussichtslosigkeit preisgegeben wird. Ein Test der Romanowski-Strategie über 10.000 Kugeln ergab einen Verlust von 1.862 Stücken. Den Link zu diesem Test, der Setzweise des Systems und dem Fachartikel finden Sie unten in der Videobeschreibung.